An dieser Station übst du das richtige Abspringen vom Sprungbrett. Gehe dafür bis zum gelben Kegel und nimm Anlauf. Springe dann mit beiden Füßen gleichzeitig vom Sprungbrett ab. Die aufgemalten Punkte zeigen dir, wo du am besten abspringen musst. Lande zum Schluss mit beiden Füßen gleichzeitig auf der Matte. Achte dabei darauf, dass deine Füße nebeneinander sind und du deine Landung mit den Knien abfederst. Wenn das bei eurer Gruppe klappt, könnt ihr euch ein Hindernis aufbauen.